hallo zusammen hallo freunde jetzt zeige ich euch mal das getrocknete bild ich finde es cool geworden und das war ja vom letzten video dann möchte ich heute mit euch dieses bild machen ich hoffe ihr seid dabei wie ich es mache, erkläre ich natürlich wieder und dann würde ich sagen, lasst uns gleich starten. Ich habe Bock drauf, dann bis gleich. Mhm. Okay, Freunde, ich habe hier noch die Farben vom vorigen Bild übrig. Bevor ich die wegschmeiße, nutze ich die natürlich. Ähm Gelbgrün, Schwarz, Havanna Braun, Primär Gelb und Kirschrot. Und einen Rosenberg mit Weiß habe ich diesmal angerührt. So, was ich jetzt aber mache, und zwar vom Cell Creator tue ich in die farbe Farben überall so zwei Tropfen rein, nicht mehr. Und zwar diesmal in alle Farben, auch in Schwarz. So, natürlich nicht in Weiß. Okay. Etwas umrühren. Gut. Machen wir dann wieder ein Kissen mit Weiß. Viele Blasen drin, frisch angerührt. Lass mir aber etwas Weiß übrig. Ja, viel brauche ich nicht. So. Verteilen wir es kurz mal wieder. bisschen auf dem Bild. Gut, ich kann es auch ganz laufen lassen. Aber die Kanten sind nicht so schlimm, weil ich es nachher eh noch mal laufen lassen möchte. Darum ist das jetzt. Okay. Machen wir es halt geschwind. Ja, das reicht. Kanten, wie gesagt, kommen nachher noch. Da läuft es noch ein bisschen. Das passt. Okay. Kurz entlüften. Löschen ausmachen. Gut, wie halt so ich brauche jetzt gar nicht viel farbe weil ich möchte mir ja danach mit dem mit der spachtel drüber swipen bleibt jetzt eigentlich auch mehr in der mitte So, von den dunklen Farben nehme ich jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir das Grün noch mit. Zieh wir einfach nur so Linien liniengeschwind. Und natürlich noch ein bisschen Schwarz für den schönen Kontrast. Okay. Komm. Spaß muss sein. Okay. Das war's eigentlich schon. Ich hab wieder ein Haar. Ja, so ist, es, wenn man Katzen hat. <lacht> Gut. Weiß habe ich ja wie gesagt kein Silikon drin. Lassen wir das kurz vielleicht nochmal die Bläschen rausmachen. So ich nehme jetzt hier mal eine größere Spachtel, damit ich mehr Fläche habe und ziehe mir das mit Weiß befüllt und dann hier drüber. Ihr seht jetzt natürlich es reagiert schon leicht. Also ähnlich gesagt wie ein Swipe. Und weg. Okay, Das war jetzt wieder dieser Vorführeffekt Ich überlege, ob ich hier eine weitere Spachtel nehmen Ich nehme mal diese Spachtel hier. Weiter Versuch, ja. Schön sauber machen. Wieder das gleiche Spiel. So, jetzt gehen wir die andere Seite entlang. Ich sehe ich bin Linkshänder, links geht's besser. So. gar nicht so viel ich glaub, das weibe ich noch mal drüber hier Vielleicht noch ein hier in der Mitte. Lass ist immer schön ausfahren. Okay. Nicht da rein. Jetzt erhitzen wir das ein bisschen. Dann seht ihr auch schon, wie es reagiert. Solltet ihr es etwas einwirken lassen. Wartet mal. Hier passiert nicht so viel. Da ziehen wir das einfach nochmal rüber ein bisschen. kurz erhitzen. So was ich sagen möchte oder wollte, lass es ein bisschen einwirken, bis die Zellen ein bisschen wachsen und dann etwas laufen lassen. Ich mache es halt jetzt schon. Ähm, nicht so arg laufen lassen. Ihr könnt es natürlich auch so lassen. So ist auch schon ganz cool. Aber einfach um zu zeigen für euch. Wie gesagt, ich muss ja auch noch die Kanten zu bekommen, dass ihr seht, dass man es noch ein bisschen ausdehnen kann. Müsst halt vorsichtig langsam machen. Da ist halt eh noch ein bisschen Farbe an die Kante hin. So, das ist zu. So, ich drehe es um für euch. Dann seht ihr es besser. Ihr seht ja, man braucht immer ein bisschen und dann zieht es sich es erstmal zusammen und das ist aber das Gefährliche, je nachdem wo oder wie ihr geswiped habt. So wie da jetzt. Aber das kommt noch. jetzt auch die Kante zubekommen ja aber es sollte mir nicht weglaufen okay jetzt haben wir es in diese Ecke getrieben <lacht> wieder zurück Seid ihr auch noch ein bisschen? Wie ich wenn es ein bisschen drüber läuft, ist ja nicht schlimm. So. Wieder herholen. So haben jetzt eigentlich auch alle Ecken voll. Also wie gesagt, ihr müsst dich, ihr könnt das auch so lassen. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, passt. Hoppa. Schauen wir halt, dass wir die Kanten noch alle weiß bekommen, aber das passt soweit, außer da hinten siehst du das nicht. Gut. Okay, cool, das war's eigentlich schon. Ihr habt halt den schönen Effekt durch diesen Cell Creator. Ihr habt hier aber schöne Linien auch, hier diese Zellen. Also, ich finde es mega cool. Und natürlich schon wieder ein rad drin. Oh. <lacht> okay. nah. Gut, Freunde. Dann lasse ich es geschwind noch ein bisschen einwirken. Und dann zeige ich es euch natürlich von nahem wieder. Dann bis gleich. zusammen jetzt mal von einem seht ihr mal es hat ein bisschen nachgearbeitet ganz klar aber seht ihr was da schönes rauskommt vor allem jetzt hier auch diese weiße zellen also mir gefallen diese nur schattierten zellen auch mal ganz gut weil das einfach auch vom kontrast her zu diesem bunten wo wir jetzt dazu kommen, jetzt zum Beispiel in der Mitte wenig Zellen, weil ich ja da nicht so drüber geswiped bin. Und man hat halt einfach dieses Weiße dazwischen. Hier unten fahren wir nochmal hoch jetzt auch. Und hier halt durchs Auseinanderziehen einfach auch noch diese Linien. Was ja eigentlich auch Zellen waren. Ja, da könnt ihr wirklich arbeiten, spielen. Wie ihr möchtet. Und wie gesagt, ihr könnt es auch so stehen lassen. So wie es am Anfang war. Also jedem wie es gefällt. Okay, cool. Dann war es das wieder von mir. Kann sein, ich kann sich versprechen, kann sein, dass wenn es getrocknet ist, da stelle ich ein bisschen später ein noch das Video, das zeige ich euch hier gleich das getrocknete Bild. Okay, cool. Dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was gebracht. Einfach mal zum Nachmachen, Inspiration. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.